Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem wir über Bewegung, Politik und Kultur sprechen. Eisiges Grenzregime, die Situation an der Grenze Belarus-Polen, damit verrät der Titel der heutigen Folge auch schon, worum es geht. Die Situation an den Grenzen ist dramatisch. Tausende Menschen sind auf der Flucht und werden zu Spielbällen einer menschenverachtenden Politik der Abschottung. Über zehn Menschen sind bereits gestorben. Seit dem Sommer hat Alexander Lukaschenko Menschen aus Irak bzw. Kurdistan, Afghanistan, Syrien, aber auch beispielsweise dem Kongo vermehrt nach Belarus einreisen lassen. Die EU wirft ihm vor, das orchestriert getan zu haben. Die Rhetorik der Politik, aber auch die der Medien, die diese Rhetorik teilweise übernehmen, ist sehr scharf und hart und verschleiert auch die Realität, in der Deutschland und die EU offenbar kein Interesse an der Aufnahme von Menschen aus Kriegs- bzw. Krisengebieten haben, obwohl der Westen die Situation in den Ländern, aus denen geflüchtet wird, mitzuverantworten hat. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit der Campaignerin Liza Flaum über dieses Thema zu sprechen. Sie war vor kurzem an der belarusisch-polnischen Grenze und wird uns davon berichten und auch ihre Einschätzung zur Situation mit uns teilen. Und wie immer könnt ihr euch auch einbringen, einfach eure Fragen bei Facebook und YouTube stellen und ich reiche sie dann direkt weiter an Liza, die sie dann beantworten wird. Liza Flaum ist Politikwissenschaftlerin und Campaignerin. Sie hat unterschiedliche Bewegungen, NGOs, Stiftungen und Vereine mitgegründet, darunter die Bewegung Seebrücke, den Verein United for Rescue und den Stiftungsfonds zivile Seenotrettung. Derzeit arbeitet sie hauptamtlich bei der Seebrücke als Campaignerin. Ebenfalls ist Liza als Strategie- und Kampagnenberaterin in unterschiedlichen Politikfeldern tätig. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf den Bereichen Strategieentwicklung, Kampagnenarchitektur, Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen, Liza. Schön, dass du da bist. Hallo, danke. Lisa, du warst vor kurzem in der Grenzregion an der Grenze Belarus-Polen. Wie ist die Situation inzwischen dort vor Ort? Genau, wir waren jetzt vor zwei Wochen etwa da. Es ist jetzt auch schon ein bisschen was vergangen seitdem. Wir waren, sind mit einer Aktion hingefahren, auch eben, um darauf aufmerksam zu machen, dass Deutschland eine Verantwortung hat und dass eben den Menschen dort, die dort vor Ort fest sitzen, geholfen worden, werden muss. Ähm, und ähm, die Situation ist dramatisch, die war vor zwei Wochen dramatisch, ist, heute, ist das heute auch noch. Wir waren genau zu dem Zeitpunkt da, als sich das weiter zugespitzt hab, hat und sozusagen noch mehr Menschen an, in diese Grenzregion gekommen sind. Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, jetzt echt seit mehreren Wochen, ähm, eigentlich eher Monaten, Menschen sozusagen in einer Zone festsitzen, die sich sozusagen an der Grenze, zwischen, äh, Grenze von Polen und Belarus befindet. Und das ist eine ist Zone, in der gerade nur Militärzugang hat. Das heißt polnisches Militär auf der einen Seite, belarussisches Militär auf der anderen Seite. Und dazwischen äh, sind Leute, äh, sind Menschen sozusagen eingekesselt. Ja, und sie werden ja auch von diesen, äh, Militär, von diesen Militärs auf beiden Seiten ja auch ähm, nicht menschenwürdig unbedingt behandelt. Es, sind, es gibt Berichte von äh, Wasserwerfern, die eingesetzt werden, trotz Kälte. Einige Geflüchtete haben sogar von Folter gesprochen. Habt ihr sowas beobachtet oder habt ihr Berichte gehört? Da, wie sieht es da aus? Genau, also ähm, beobachtet war schwierig, weil ähm, in diese Zone werden eben auch ähm, keine Menschenrechtsorganisationen, keine Journalisten und keine Hilfsorganisationen, also niemand eigentlich reingelassen. Ähm, es, es gibt aber sozusagen äh, gut ähm, nachvollziehbare Berichte und auch ähm, sozusagen Beweise dafür, dass Menschen eben ähm, brutal zurückgedrängt ähm, werden. Das heißt, sie schaffen es ähm, von der belarussischen Seite nach Polen und werden dort dann gepushed back. Das sieht so aus, also wir haben da zum Beispiel, wir haben auch vor Ort verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen getroffen. Unter anderem wurde mir eine Geschichte erzählt von einer Familie, es war eine achtköpfige Familie, die hat achtmal versucht, über diese Grenze zu gehen. Das heißt, sie hat es geschafft, an dieser schwer militarisierte Grenze an den Soldaten vorbei mit fünf Kindern, und ähm, die wurden dann immer wieder vom Grenzschutz in Polen aufgegriffen, auch obwohl sie gesagt haben, wir wollen hier Asyl beantragen und wurden eben äh, mit Zwang äh, zurückgedrängt. Dabei ähm, sind auch Fälle bekannt, wo Menschen äh, geschlagen wurden und ähm, misshandelt wurden und so wieder zurück nach Belarus äh, gedrängt werden. Und ähm, das, äh, sozusagen die, ich sehe das auch sozusagen als eine neue Zuspitzung, die wir da erleben, weil ganz öffentlich und fast legal eigentlich Recht gebrochen wird. Weil so, sobald eine Person eigentlich in Polen eingetroffen ist und sie sagt, sie möchte Asyl beantragen, hat sie das Recht auf ein faires Asylverfahren, ein rechtsstaatliches Asylverfahren. Das ist komplett ausgehebelt. Das heißt, die Leute werden einfach zurückgedrängt. Sie haben überhaupt keine Chance, dass sie da weiterkommen. Und ähm, es wird eben auch nicht zugelassen, dass, ähm, sagen wir ganz, Nothilforganisationen dort in den Einsatz gehen. Du hast gerade schon gesagt, in diesem Kessel werden keine Organisationen zugelassen. Welche Rollen spielen denn die NGOs vor Ort? Können sie was leisten? Ja, auf jeden Fall können sie was leisten. Und sind auch gar nicht ähm, nur ähm, lange bestehende ähm, NGOs, sondern es gibt auch ähm, viele sich neu zusammengetane Gruppen, ähm, entweder aus kleineren NGOs oder einfach aus zivilgesellschaftlichen Unterstützungsstrukturen, die jetzt in den letzten Monaten aktiv geworden sind, einfach aus der Not heraus. Und wir waren da auch, ähm, haben uns da eben auch mit Aktivistinnen und eben Menschen, die in diesen Unterstützungsstrukturen sind, ähm, getroffen. Und ähm, dass die, die versuchen sozusagen, was sie können. Das heißt, einmal haben die verschiedene ähm, Safe Houses. Das sind auch Orte, die nicht, ähm, wo die Adresse nicht kommuniziert werden darf, ähm, weil die sozusagen sowohl von politischer ähm, Regierungsseite total unter Druck geraten und kriminalisiert werden, dass sie helfen, als auch von der Seite von Nazi-Strukturen äh, und rechten Strukturen, die diese Häuser dann angreifen. Und das sind ähm, Häuser, wo sozusagen sowohl ähm, Hilfsgüter gelagert werden und Menschen dann in der Nacht in den Einsatz gehen, in ähm, die Grenzgebiete, in die Wälder, die nahegelegenen Wälder und versuchen dort, ähm, geflüchtete Menschen zu finden, die mit Erstversorgung, die Wärmedecke, dringend benötigte Medikamente und so weiter zu versorgen, ist aber ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ich habe da auch von einer einen Bericht gehört, dass zum Beispiel eine Person in der Nacht, in der Nacht bevor wir da waren, gerade einen Einsatz hatte, wo auch eine Familie in dem Wald war und das Kind hat dringend eigentlich Medikamente gebraucht gegen Epilepsie. Und die Medikamente waren alle und auch die Unterstütz also auch die HelferInnen hatten keine Medikamente dabei und mussten dann sozusagen die Familie alleine mit dem Kind, das einfach ähm, Epilepsie hat, in den Wald zurücklassen und konnten da maximal am nächsten Tag nochmal gucken, ob sie die Familie noch mal finden, was überhaupt nicht gegeben ist. Das heißt, es sind wirklich ähm, sehr, sehr ähm, krasse und schlimme äh, Zustände. Und ähm, mein Eindruck war auf jeden Fall, dass äh, ein, ein großer Teil von polnischer ähm, Zivilgesellschaft da versucht, alles Mögliche aufzufangen und das zu tun, was sie können. Ja, das ist ja häufig so, dass dann so eine Arbeit an der Zivilgesellschaft hängen bleibt und das erscheint in diesem Fall wirklich sehr schwierig zu sein. Das Ganze, was dort passiert, hat ja eine Vorgeschichte. Kannst du uns vielleicht noch mal erläutern, wie es dazu kam überhaupt an dieser Situation, dass wir in letzter Zeit vermehrt von äh, Belarus hören? Genau, das Ganze hat eigentlich schon angefangen, sich so langsam im Frühjahr zuzuspitzen. Ähm, und das geht damit einher, dass sozusagen der Machthaber Lukaschenko eigentlich das Ziel verfolgt, seine eigene Bevölkerung von der Flucht zu hindern. Das heißt, die Menschen, die in im letzten, letzten Jahr sozusagen für die Freiheitsbewegung auf der Straße waren, werden ja massiv, sind massiven Repressalien ausgesetzt, sind im Gefängnis und so weiter. Und viele Menschen sind eben auch sozusagen nach Polen geflohen. Und auch um das weiter zu verhindern und sozusagen diese, sozusagen eine Grenzschließung zu fokussieren, hat Lukaschenko angefangen, sozusagen auch tatsächlich Menschen anzuwerben und Flüge zu organisieren, dass Menschen, die in totaler Not sind und tatsächlich auch Wege brauchen, um nach Europa zu kommen, diesen Fluchtweg einschlagen. Und das hat einmal damit zu tun, dass es eben keine sicheren Fluchtwege nach Europa gibt. Das würde ich, da sehe ich eben auch ein ganz klares Versagen der Europäischen Union. Ähm, dieses Proble diese Probleme wären so nicht da, würde, hätte die Un Europäische Union es geschafft, in den letzten Jahren sichere Wege für Menschen, die aus Krisen- und Kriegsgebieten fliehen müssen, zu organisieren. So sehen wir, dass natürlich die Menschen äh, alle möglichen Wege nehmen, die, ähm, die sich ermöglichen. Und ähm, dann äh, sehen wir sozusagen eben dass Lukaschenko eben genau ähm, weiß, dass äh, die Europäische Union eigentlich keine Antwort hat in der Migrationspolitik und ähm, sozusagen diese ähm, enorme Schwachstelle und diese komplette Lost, äh, so Fehlen an Solidarität und ähm, praktischen Lösungen ausnutzt, um die Europäische Union weiter unter Druck zu setzen. Und wir sehen aber auch, dass das eigentlich nur möglich ist, weil die Europäische Union und auch Deutschland, Polen und so weiter sich unter Druck setzen lassen, indem sie genauso reagieren, gerade wie Lukaschenko es will. Und zwar, sie fangen an, Menschenrechte abzuschaffen. Grenzen zu bauen und jetzt kann eben Lukaschenko auch einfach sozusagen auf die Europäische Union mit Fingern zeigen und sagen, ja, ihr wirft mir vor, wir, wir machen Menschenrechtsverletzungen, schaut dahin, ihr macht auch Menschenrechtsverletzungen. Und deswegen sehen wir hier eigentlich ein sehr, sehr ähm, krankes äh, politisches Spiel, was auf Kosten von Flüchten der Menschen in Not ausgetragen wird. Ja, es werden definitiv politische Interessen auf allen Seiten verfolgt und das, was die EU macht, ist ja auch nichts Neues. Einige vergleichen die Situation auch mit dem, was die EU mit Erdogan, ein Deal eingegangen ist oder mit der Türkei. Ähm, siehst du da Parallelen zu dem, was Lukaschenko macht und was die EU davor hat? Auf jeden ist das Fall. vergleichbar? Also wir sehen auf jeden Fall ähm, totale Parallelen zu allen, ähm, äh, ähm, zu allen ähm, Gebieten an europäischen Außengrenzen, wo wir eben jetzt so massives Leid sehen. Weil sozusagen das alles hat eine gemeinsame Ursache und die, die gemeinsame Ursache ist die europäische Abschottungspolitik. Das sehen wir sowohl oft bei den griechischen Inseln, wir hatten ja eben auch letztes Jahr, auf eine Art, eine Situation, wo ich auf jeden Fall Parallelen sehen, sehe, wo es sehr zu starken Auseinandersetzungen kam an der türkisch-griechischen Grenze, wo eben auch Erdogan, Erdogan sozusagen Menschen versucht hat, über diese Grenze zu schicken und das griechische Militär auch sich massiv bewaffnet gegen diese Menschen gewehrt hat. Ähnlich äh, sehe ich auf jeden Fall eine Parallele hier und ähm, das Dramatische an der ganzen Situation ist meiner Meinung auch, dass auch in dem Diskurs, im öffentlichen Diskurs, im politischen Diskurs wird so getan, als würden an diesen Grenzen schwer bewaffnete Militärs stehen. Und tatsächlich stehen dort aber einfach nur Menschen, die Hilfe und Schutz brauchen. Und ich glaube, das ist ähm, sozusagen eine Zuspitzung, sowohl in der Rhetorik, im politischen Diskurs, die einfach ähm, sozusagen so eine dramatische Situation auch für die meiner Meinung nach mittlerweile auch jeden betrifft, egal ob die Menschen gefliehen oder nicht, weil es einfach eine so eine massive Verrohung ist ähm, von unserem öffentlichen Diskurs. Genau, auf diese Rhetorik würde ich gerne noch mal näher eingehen. Also PolitikerInnen, aber auch Medien sprechen von. Geflüchteten oder Flüchtenden als Waffen. Da wird dann so getan, als ob sie töten konnten und es wird auf jeden Fall mit was Negativem besetzt. Es soll negativ konnotiert sein, Menschen, die Flüchteten. Der Angr äh, der die Ankunft Flüchtender wird als Angriff auf die demokratischen Staaten gewertet. Du hast gerade schon gesagt, das ist sehr problematisch. Aber wie kann man dem, was kann man dem denn entgegensetzen, wenn wirklich PolitikerInnen aller aller Couleur ähm, und auch öffentlich-rechtliche Medien diese, diese Rhetorik benutzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, äh, man muss dem immer wieder begegnet, begegnen, indem man es auf die Realität ähm, runterbricht, die wir haben. Und es ist ja nämlich gerade tatsächlich der Fall, dass ähm, eigentlich hier im öffentlichen Diskurs wird das aufgenommen, was Lukaschenko auch versucht zu kommunizieren. Das heißt, sowohl, also wir haben auch eben auch gerade die Situation an der Grenze, dass hauptsächlich Propaganda in Medien überhaupt Berichterstattung machen. Das heißt, es werden ganz gezielt Bilder provoziert oder Bilder veröffentlicht, wo Menschen dargestellt werden, die zum Beispiel irgendwie Stöcke in der Hand halten und versuchen, diese Grenzen zu durchbrechen. Und ähm, das wird dann sozusagen hier aufgenommen, weitererzählt. Und ich glaube, es ist die, die, das, das Wichtigste wäre, dass man endlich anfängt, das zu erzählen, was dort stattfindet. Und das haben wir eben auch erlebt in den Berichten der Menschen, die dort tatsächlich im Einsatz sind und versuchen zu helfen. Das sind ähm, keine aggressiven Menschen, die da vor der Tür stehen. Sind einfach sehr, sehr verzweifelte Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Und das jede Nacht, die wirklich kurz vor dem Erfrieren sind. Da sind viele Kinder dabei, da sind Familien, da sind äh, sozusagen ganz normale Menschen wie wir alle, die ähm, versuchen da irgendwie ähm, für sich ein besseres, sagen, um ihr Leben kämpfen. Und ich glaube, ähm, wenn die Politik so versagt, müssen wir als Zivilgesellschaft da unser Augenmerk hinrichten. Und ähm, das ist, denke ich, einfach die einzige Möglichkeit, das machen total viele schon, ähm, dass man sozusagen diese Geschichten auch von, der von den Menschen vor Ort anfängt zu erzählen, aus deren Perspektive auch. Das ist vermutlich nicht immer ganz leicht. Medienberichten zufolge werden nicht alle JournalistInnen vorgelassen, bestimmte Situationen zu erleben oder in den Kesseln oder in Lagerunterkünfte gelassen, so sodass die Berichterstattung schwer schwerfällt. Nichtsdestotrotz müsste man wahrscheinlich dann nochmal den Fokus umso mehr darauf liegen, kritisch diese Propaganda ähm, zu hinterfragen. Viele Geflüchtete kommen aus Ländern, in denen... Krieg geführt worden ist, in den der Westen Krieg geführt hat und auch die Region destabilisiert hat. Der größte Anteil aus dem Irak bzw. Kurdistan, wo Kurdinnen und Esidinnen systematisch unterdrückt werden. Und es ist auch eigentlich nicht so lange her, daran musste ich auch denken, dass äh, hier in Europa und auch Vertreter in der EU sich über Donald Trump und seine Mauer zu Mexiko empört haben. Jetzt versucht man selber, so eine Mauer zu errichten. Du hast vorhin schon gesagt, dass das Recht auf Asyl auf eine Art und Weise äh, ausgehebelt wird. Siehst du da Bestrebungen, dass das juristisch angegangen wird, was dort eigentlich passiert? Oder hat man da keine Chance auf juristischer Ebene? Also es gibt auf jeden Fall Bestrebungen. Es gibt zum Beispiel die Organisation Equal Rights Beyond Borders, die jetzt auch in, an der Grenze Polen-Belarus aktiv ist, dort versucht sozusagen auch nochmal Fälle zu sammeln. Leider sehen wir ja diese Tendenz, sowohl auf dem zentralen Mittelmeer, auf den griechischen Inseln, jetzt irgendwie hier an der Grenze Polen-Belarus, dass es sozusagen das einfach geltendes Recht ausgehebelt wird. Und da in einzelnen Fällen ist der juristisch äh, kann man dagegen juristisch vorgehen. Das wird auch eigentlich jeder Fall gewonnen. Aber ähm, allein dieser massive Aufwand, da, da sozusagen, dass das, das ähm, wird nie möglich sein, das ganz nur auf juristischer Ebene ähm, zu bekämpfen oder sozusagen dagegen zu steuern. Ähm, sondern wir müssen tatsächlich, ähm, wir müssen tatsächlich politischen Druck aufbauen, dass ähm, sowas sowas nicht einfach politisch durchgeht. Ähm, es ist natürlich sehr besorgniserregend, dass wir eher eine Tendenz in die andere Richtung sehen. Also besonders haben wir auch gesehen, allein Heiko Maas, Außenminister beim EU-Außenministertreffen, hat ja ganz klar auch irgendwie meiner Meinung nach das erste Mal gesagt, dass man diese Mauer bauen muss. Und das ist dass besonders in Bezug, wenn wir sehen, was in, was in den USA, wie die Debatte war und wie die hier war, sind wir da jetzt schon echt einige Schritte weiter und ich glaube, das ist auch was, was tatsächlich von rechter Seite schon länger geplant wird. Also, das heißt, wir sehen eigentlich, wie sich genauso ähm, Tendenzen in der Migrationspolitik, genauso wie rechte Bestrebungen es in ganz Europa versuchen, immer weiter in diese Richtung entwickeln. Und es wird dagegen gehalten, aber es braucht eigentlich noch mal viel mehr Kraft um sich eben da eben gegenzustemmen und auch einfach klar zu den Menschenrechten zu stehen, und zwar für alle Menschen. Und ja, das ist, denke ich, eine unserer zentralen Aufgaben auch in den nächsten Jahren. Das finde ich einen sehr wichtigen und auch sehr interessanten Aspekt, dass du gesagt hast, dass wir quasi gegen diese rechten Hegemonien kämpfen müssen, die ja teilweise dann schon weiter sind als das, worüber man sich in den USA aufgeregt hat. Schauen wir uns doch auch noch mal die Situation in Deutschland an. Die FDP möchte mehr Menschen aus Deutschland abschieben. Das hat Christian Lindner gesagt. Mehr Länder sollen zu sicheren Herkunftsländern werden. Die SPD möchte genau wie die FDP Frontex stärken, die ja nicht zuletzt auch mit illegalen Pushbacks, äh, vor illegalen Pushbacks keinen Halt gemacht haben. Die Grünen haben in jeder Bet äh, Regierungsbeteiligung in den Bundesländern Menschen abgeschoben, während einige andere Grüne auf Social Media ihr Engagement zum Beispiel auf Moria in Szene gesetzt haben. Sie haben die parlamentarische Möglichkeit, Abschiebungen zum Beispiel nach Afghanistan auszusetzen, für kurze Zeit, für drei Monate, nicht genutzt. Jetzt nach den Wahlen sind die Grünen auch deutlich zurückhaltender geworden mit Rufen nach Aufnahme von Geflüchteten. Auch mit der Aufnahme von Menschen aus Afghanistan hat man sich schwer getan, selbst bei denen, die für die deutsche Regierung gearbeitet haben oder die, die einen Lebensmittelpunkt hier haben. Wie erklärst du dir diese Verschiebung von vor einigen Jahren noch Refugees Welcome und man schreibt Einladungen für Geflüchtete hin zu dieser? menschenverachtenden Rhetorik und Politik? Also ähm, besonders, was jetzt die Grünen angeht, bin ich auch persönlich ähm, wirklich schwer enttäuscht, weil wir einfach eine ganz klare ähm, Wendung gesehen haben. Ähm, also ich bin mir ganz sicher, dass ähm, werden die Grünen jetzt noch in der Opposition, hätten sie sofort einen Antrag ähm, als, auch für Aufnahme der Menschen an der polnisch belarussischen Grenze gestellt. Haben sie jetzt nicht. Sie haben auch ähm, sich sozusagen kaum noch zu dem Thema überhaupt geäußert. Ähm, niemand verliert überhaupt ein Wort darüber, die Menschen aufzunehmen und ähm, wir sehen eigentlich, wie sich äh, die Ampel auf eine Art einfach der, ähm, der Strategie der letzten Jahre anpasst. Und ich glaube, natürlich ist jetzt nochmal zu gucken, was, was kommt bei den Koalitionsverhandlungen raus, aber jetzt auf jeden Fall bei dieser ersten ähm, Probe auch, wo wir gesehen haben, ähm, jetzt bräuchte es wirklich ein sofortiges, pragmatisches, schnell, schnelles Handeln. Die Ampel hätte die Möglichkeit jetzt schon gehabt, mit Mehrheiten im Bundestag ähm, sozusagen da irgendwie ihre Mehrheiten auszunutzen, sich dafür einzusetzen, dass die Menschen, die da jetzt festsitzen, zum Beispiel sofort aufgenommen werden, Verhandlungen zu führen und so weiter Davon ist überhaupt nichts passiert. Das heißt, wir sehen da, da sozusagen, da wird, da wird sich überhaupt nicht dazu geäußert. Es wird alleinige darauf hingewiesen, dass jetzt versucht wird, dass keine weiteren Menschen mehr nach, nach Belarus kommen. Aber es wird, werden weder die illegalen Pushbacks öffentlich mehr verurteilt und es wird nicht keine Aufnahme gefordert. Das ist Wirklich äh, meiner Meinung nach ähm, auch ein sofortiges Einknicken der Grünen, was ich so gar nicht nachvollziehen kann und ähm, wo ich äh, denke, dass, äh, genau, dass wir auf jeden Fall von zivilgesellschaftlicher Seite, da werden wir weiter ähm, Druck machen, weil ähm, wir das sozusagen auf keinen Fall hinnehmen, dass da nichts passiert. Wir haben natürlich einige Leute, die, die sich, das bin, da war einige Leute sowohl in der SPD als auch bei den Grünen, die versuchen, da ähm, sich zu bemühen und andere Positionen hinzubekommen. Aber besonders von Parteispitze ähm, ist da meiner Meinung nach gerade nicht sehr viel zu erwarten. Heißt es deiner Meinung nach, dass man da auch mehr Druck ausüben muss auf Grünen speziell, sie anzusprechen oder insgesamt, dass man dieses Thema einfach noch mal mehr in den Vordergrund bringen muss? Also ich denke auf jeden Fall auf Grüne, auch auf die SPD, FDP sehe ich einfach schwierig zu erreichen, weil sie eigentlich eine extrem ähm, rückwärtsgewandte Position in der Migrationspolitik haben und da eher Hardliner ähm, innen sind. Aber ähm, sowohl die SPD kann sich jetzt eigentlich nicht mehr hinter der CDU verstecken, was sie eigentlich die letzten Jahre immer ähm, sehr gerne gemacht hat. Ähm, wir sehen jetzt, dass es sozusagen auch SPD-Handeln ist. Und ähm, bei den Grünen auf jeden Fall auch. Ich denke, da braucht es auf jeden Fall massiven Druck aus der Zivilgesellschaft. Meiner Meinung nach ver entstehen Veränderungen auch nicht in Parteien und in Parlamenten, sondern auf der Straße. Und ich glaube, dass es auch ähm, eine Chance sein kann, unter jetzt einer auf jeden Fall ähm, progressiveren ähm, Regierung, da als soziale Bewegungen massiv voranzuschreiten und den Druck eher noch zu erhöhen. Veränderungen entstehen auf der Straße. Das finde ich sehr schön gesagt. Lass uns noch mal genauer die Rolle des Geschäftsführenden oder noch Innenministers Horst Seehofer anschauen. Er ist in der Regierung Merkel derjenige gewesen, der im Namen der Regierung gerne und auch teilweise sogar mit Freude abgeschoben hat. Auch in diesem Fall wurde er aktiv, ebenso wie Angela Merkel. Kannst du uns kurz schildern, wie die beiden vorgegangen sind? Genau, also ähm, wir hatten vor ein paar Tagen ähm, den Fall, das sind alles aber nicht äh, sozusagen ganz klar, ist nicht ganz klar zu sagen, was da tatsächlich ähm, sozusagen ähm, verifiziert ist, weil es gab einen, einen Weltartikel, in dem, also es ist auf jeden Fall klar, dass Merkel versucht hat, mit Lukaschenko zu verhandeln. Das, sozusagen, das ist klar, dass die in Kontakt getreten sind. Und ähm, es gab dann einen Weltartikel, wo aber allerdings ähm, die Pressesprecherin von Lukaschenko zitiert wurde. Deswegen ist immer nicht so richtig ähm, klar, was ist deren Strategie dahinten, dahinter. Aber wo ähm, daraus hervorkam, dass Merkel versucht hat ähm, zu verhandeln, dass äh, 2000 Menschen in Deutschland aufgenommen werden. Die, das sind auch, es ist sozusagen auch die Zahl, ungefähr die Zahl der Menschen, die an einem größten Grenzposten ähm, festsitzen. Und ähm, dass aber der Rest der Menschen, ungefähr 5.000, ähm, zurückgeführt werden. Es haben auch Rückführungen jetzt schon angefangen. Ähm, Fluglinien haben Menschen zurückgebracht ähm, in den Irak und in weitere Länder. Und ähm, als das sozusagen öffentlich geworden ist, hat so sofort äh, das BMI getwittert, ähm, Deutschland nimmt niemanden auf. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber es wird natürlich sichtbar, dass das BMI da eine weiter, eine Hardliner-Linie hat. Wir haben auch bei Afghanistan gesehen, das weiß ich auch aus, intern, aus interner Arbeit und Berichten, dass dass BMI sozusagen eigentlich der Akteur war, der schon Monate vorher jegliche Aufnahme von Ortskräften blockiert hat. Und das, und das auch gar nicht nur Seehofer, sondern auch über die ganzen Führungsebenen von Mitarbeitern im BMI. Das heißt, eigentlich ist das gesamte BMI besetzt mit Menschen, die wirklich aktiv versuchen, Migration zu verhindern und auch Menschenleben zu retten. Und äh, das sehen wir in dem Fall auch wieder. Ähm, jetzt ist natürlich unklar, äh, sind die Berichte, ähm, war, da, war der Bericht aus der Welt ähm, stimmig, hat Merkel tatsächlich versucht, Menschen aufzunehmen und Seehofer hat das verhindert. Das, ähm, werden wir so, das kann ich so nicht ähm, klar sagen, aber ich würde schon sagen, das könnte eine ähm, realistische Linie sein, die das BMI eigentlich auch in den ganzen letzten Jahren verfolgt hat. Was müsste denn die Ampelkoalition konkret deiner Meinung nach unternehmen, um sich von dieser rechten oder rechtskonservativen Politik abzugrenzen, wenn sie das denn möchte? Also eigentlich wäre es relativ einfach, weil sie müsste sich einfach an ein geltendes Recht und die Menschenrechte halten. Ähm, das heißt... Die Menschen, die da an der Grenze festsitzen und in die Europäische Union wollen, haben ein Anrecht auf ein ähm, reguläres Asylverfahren. Deutschland könnte ohne Probleme diese, sozusagen, ähm, diese Asylverfahren übernehmen und, hier und äh, dann ein, die Menschen, die da festsitzen, aufnehmen. Das sind eigentlich eine lächerlich kleine Zahl, über die wir reden. Das macht mich auch eigentlich an der ganzen Sache irgendwie auch so fassungslos, dass wir, wir reden hier über ein paar tausend Menschen. Hätte äh, Deutschland sofort gesagt, als äh, die Menschen da fest sind, wir nehmen alle auf. Wäre auch, wären auch, wäre auch sozusagen Lukaschenko die Luft aus den Segeln sofort genommen werden. Und stattdessen sehen wir auch bei der Ampel, wie das Spiel weiter mitgespielt werden, wie die Menschenrechte ähm, über Bord geworfen werden. Und ähm, es wäre meiner Meinung nach relativ einfach, da einfach ähm, an Geld im Re Recht entlang zu handeln. Ja, wir wollen hoffen, dass das so bleibt. Du hast vorhin ähm, erwähnt, nee, quasi beiläufig, dass wir in Europa oder dieses eisige Grenzregime der EU schon ein bisschen weiter ist, auch als das, was die USA eigentlich gemacht haben. Kannst du da Beispiele nennen? Naja, also wir sehen ja jetzt äh, tatsächlich, also ich weiß es nicht, ob es weiter ist als die USA. Wir haben ja auch in den USA dramatische Zustände, aber auf jeden Fall ähm, sehen wir das alleine jetzt mit diesem Bau der Mauer, so würde ich das auch nennen, das wird ja auch versucht, so ein bisschen als irgendwie feste Befestigung oder so in, in der Europäischen Union anders zu benennen. Aber wir sehen, wie es hier legitimiert wird, dass eine Mauer, ein Zaun hochgezogen wird, der Menschen hindert, sozusagen in die Europäische Union zu kommen. Da, da wird ja dann eben auch das Recht auf Asyl einfach ausgehebelt, weil sozusagen, dass eigentlich haben die Menschen ein Anrecht, reinzugehen und dann auf Asyl zu beantragen. Und wir sehen das ja eigentlich an allen, allen Außengrenzgebieten, wo Menschen festsitzen, also auch in Griechenland, teilweise an den Kanaren hatten wir ja auch die Zuspitzungen, als auch im Mittelmeer. Und das ist eine, das ist die gleiche Logik, die da durchgesetzt wird. Und wir, diese Logik scheut auch nicht davon ab, dass eben tausende Menschen jährlich da sozusagen aufgrund dieser Politik sterben. Und das ist meiner Meinung nach eine, ja, eine massive Zuspitzung. Und ähm, da ist die Europäische Union auf jeden Fall Vorreiter der menschenfeindlichen Politik. Was bedeutet das denn jetzt, dass wir die sogenannten Hardliner in die Opposition geschickt haben? Das heißt auch, dass sich Strukturen wandeln können. Inwiefern gibt es denn Hoffnung, dass die neue Koalition ähm, sich äh, genau das, was du sagst, was du machst, genau das macht, was du vorgeschlagen hast, <lacht> nämlich sich an geltendes Recht zu ha halten? Gibt es da bereits Anhaltspunkte für? Bislang waren sie ja sehr still. Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Chance für ähm, kleine Verbesserungen. Ich glaube aber auch, dass das sehr stark davon abhängt, tatsächlich, was, was von sozialen Bewegungen, von Zivilgesellschaft in den kommenden Jahren kommt oder auch in dieser Legislaturperiode, weil ich sehe überhaupt nicht, dass die Ampel jetzt von sich selbst da irgendwie sozusagen große Fortschritte machen wird. In kleinen Bereichen erhoffe ich mir Fortschritte, zum Beispiel. Gibt es Bestrebungen, größere Aufnahmeprogramme einzurichten? Das ist das, was wir auch von der Seebrücke schon seit Jahren fordern. Also, dass es Bundesaufnahmeprogramme sowohl von Grie also Griechenland gibt, als auch für Menschen, die aus Seenot gerettet werden, dass das sozusagen tatsächlich in größeren Zahlen möglich gemacht wird. Das könnte was sein, was hoffentlich ein bisschen angegangen wird, ein zweiter Punkt da hoffe ich mir, dass eventuell was an den Asylrechtsverschärfungen, die eben unter Seehofer eingeführt wurden, da rückgängig gemacht werden, das ist, meiner Meinung nach auch, das ist meiner Meinung nach auch total nötig und würde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, wenn die Ampel da nichts macht, würde ich als komplett Versagen sehen, weil diese Asylrechtsverschärfungen sind ja sozusagen unter der rechten Agenda von Seehofer entstanden. Und ich glaube aber, es hängt tatsächlich ganz stark davon ab, ähm, was für ein Druck auch auf von der Straße kommt, inwiefern äh, sozusagen die Ampel da dann eben Handlungsbedarf sieht oder inwiefern sie auch einfach sehr schön dieses Thema nicht anfassen kann und da überhaupt nichts ändern kann und einfach der Linie der letzten Jahre folgen ähm, kann. Und ich glaube, das, das hängt von uns allen so ein bisschen ab. Ja, zuletzt waren es ja auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die beispielsweise ein, ein Flugzeug aus Kabul, aus Afghanistan organisiert haben, damit die Menschen wieder hierher zurückkommen können. Das heißt, es gilt auch weiterhin, diese Organisationen zu unterstützen und Druck zu machen. Ich schaue mir gerade mal an die Fragen, die wir aus dem Publikum erhalten haben. Und zwar fragt hier jemand Lisa, wie sieht es denn mit anderen EU-Ländern aus? Gibt es da Bewegung, Menschen aufzunehmen? Also ich weiß auf jeden Fall von ungefähr, also es ist auf jeden Fall auf, auch auf nationalstaatlicher Ebene, einige Länder gibt, die bereit wären, Menschen aufzunehmen. Das heißt, es wäre auch möglich, das ist auch was, was wir schon seit zwei Jahren mindestens fordern, dass es eben nicht, nicht mehr sozusagen das Ziel ist, dass alle europäischen Länder mitmachen, weil das wird nicht möglich sein, sondern dass man eben sich sozusagen mit ein paar Ländern zusammentut und eben sagt, wir, wir stehen für Menschenrechte, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen, wir richten auch eine, eine gerechtere Verteilung ähm, der, Menschen, der ankommenden Menschen ein. Das gibt auf jeden Fall, ähm, diese, es gibt auf jeden Fall einige Länder, die da mitziehen würden, die das vielleicht aber auch gar nicht so öffentlich sozusagen rausposaunen. Auf der gleichen, äh, gleichzeitig, ich ähm, sehe das ja auch einer, ein großes Thema von uns ähm, als Seebrücke, sehen wir, dass besonders in ähm, Kommunen in ganz Europa ähm, starke Bewegungen stattfinden. Wir haben ja auch ein Projekt, auch gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht, das Moving Cities-Netzwerk. Ähm, wo wir auf einer Seite eigentlich alle Städte mappen, die in Europa versuchen, eine solidarische Migrationspolitik umzusetzen. Und ähm, da ist eben äh, sehr, sehr viel Potenzial drin. Und leider wird das bis jetzt ähm, meist auf der nationalstaatlichen und europäischen Ebene blockiert. Und ich glaube, das wäre ein Ansatzpunkt, wo ich auch eigentlich auch die neue Regierung stark mit in der Verantwortung sehe, solche Initiativen weiter zu stärken, weil ich glaube, die wirklich ein bisschen einen Ausweg aufzeigen, wie man rauskommt aus dieser kompletten Blockade der europäischen Migrationspolitik. Du hast gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich nicht mit allen EU-Ländern zu machen. Man spricht häufig von Verteilungsschlüssel und so weiter und wir haben vorhin auch schon über so eine rechte rhetorik gesprochen die angewandt wird. Manchmal habe ich den Eindruck, dass vielleicht Menschen gar nicht mehr so mitkommen, was da eigentlich wirklich passiert. Auf der einen Seite gibt es das was illegal ist, was nicht erlaubt wird, nicht erlaubt ist, trotzdem wird es gemacht. Wie kann man denn argumentativ da überhaupt vorgehen, dagegen anzukommen, wenn man wirklich sich auch nicht mehr auf quasi juristische Tatsachen verlassen kann, die man eigentlich einhalten sollte? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es geht im Grunde dann auch einfach, also, erstmal, ähm, glaube ich, kann man immer auch juristisch und auch an Rechten basiert zu, ähm, argumentieren, weil wir, das ist geltendes Recht, auf das wir eigentlich äh, sozusagen zurückgreifen können. Zum Glück gibt es eben auch den Hebel über juristische Verfahren, das auch einzufordern. Auf der anderen Ebene, glaube ich, ist es auch, ähm, ist es auch eine Frage, glaube ich, ähm, für jede Person, die in Europa lebt, auch ein, eine Frage von Werten. Also sozusagen in was, auch eine Frage, in was von der Gesellschaft möchte ich eigentlich leben? Und ich persönlich merke, dass das meiner Meinung nach so ein wichtiges Thema ist für eigentlich jede Person, weil es zeigt, wie gehen wir miteinander um und wie gehen wir mit Menschenrechten um und das ist sozusagen ein Anfang, wie wir sehen, dass eben einige Menschen komplett ihre Rechte verloren haben und da eben auch nicht mehr drauf geschaut wird. Und das, glaube ich, ist meiner Meinung nach ein Anfang einer Gesellschaft, die sich vollkommen zersetzt. Das ist ein massiver Verlust an Demokratie. Und, und deswegen ist das sozusagen umso wichtiger, dass wir, dass wir sozusagen auch anfangen, dagegen zu argumentieren und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Häufig heißt es, man müsse Fluchtursachen bekämpfen. Ich habe Interviews gesehen mit einigen Grünen-PolitikerInnen, beispielsweise Erik Marquardt auch, der sagte, man müsse jetzt schon mit Jordanien oder dem Libanon sprechen, dass man dort dafür sensibilisiert, dass die Menschen gar nicht erst nach Europa kommen. Das fand ich etwas erschreckend, um ehrlich zu sein. Es ist doch nämlich auch so, und da würde ich dich gerne um deine Einschätzung bitten, dass man viele der Fluchtursachen auch gar nicht mehr bekämpfen kann. Also der Klimawandel, da sehen wir keinen Fortschritt bislang. Es ist akut, es wird immer ein Problem bleiben für Menschen, die flüchten. Armut wird immer ein Problem sein. Ist das nach wie vor etwas, was man wirklich so auf den Tisch bringen kann? Fluchtursachen bekämpfen, damit Leute dann sich erst gar nicht auf den Weg machen? Also ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall also sagen, ein falscher Ansatz zu sagen, in, man muss in diese in Länder gehen und sagen, äh, ihr braucht gar nicht herkommen, oder, ähm, sondern ich glaube, man, man müsste im ersten Schritt überhaupt anfangen, ähm, keine... Ähm, Fluchtursachen äh, oder sozusagen keine Zerstörung mehr äh, selbst ähm, zu fokussieren. Also wenn wir sozusagen uns anschauen, die Fluchtursachen, da hat Europa viel Verantwortung mit, so, indem, es, äh, indem Europa sozusagen einfach entweder mit in Kriegen involviert ist oder eben grundlegende ähm, äh, sozusagen Lebensressourcen, äh, äh, die Menschen brauchen, zerstört. Länder ausbeutet und so weiter. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo die europäischen Länder endlich anfangen müssen, sozusagen keine Länder mehr auszubeuten und diese vielleicht auch einfach mal in Ruhe zu lassen. So. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns vielmehr eher mit der Frage beschäftigen, wie kann eine Welt organisiert sein, in der Mobilität einfach normal ist also sozusagen ein grundlegender Bestandteil ähm, jeder Gesellschaft ist, weil wir ja eben sehen, dass ähm, Migration sozusagen ist ein grundlegender Bestandteil und war es schon immer äh, von, einem, von jeglicher Gesellschaft. Das heißt, Menschen werden sich immer bewegen wollen. Ähm, klar gibt es sozusagen eben äh, so Ursachen, wenn, wenn Lebensgrundlagen zerstört wird, wo Menschen aus Not sich bewegen wollen, aber auch darüber hinaus. Ähm, wird es immer Migrationsbewegungen geben und ich glaube, gerade haben wir das Problem, dass unsere, oder schon auch sehr lange, dass unsere ähm, Welt und ähm, Staaten so organisiert sind, dass sie darauf eben sozusagen eher mit so einer Blockadehaltung antworten und zu sagen, versuchen zu verhindern, dass es Migrationsbewegungen gibt, besonders nach Europa. Und ich glaube, hieran müssen wir echt einfach massive Energie eigentlich investieren, zu überlegen, wie kann man Gesellschaft so organisieren, dass sich eigentlich alle Menschen frei bewegen können. Und das ist, denke ich, eigentlich unsere zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre. Häufig wird ja aus der Politik dann das Argument gebracht, Migration müsse geordnet vorangehen. Das ist auch etwas, was Außenminister Heiko Maas gesagt hat. Wird das der Realität überhaupt gerecht? Geordnete nee, Migration? Keine. Auf keinen Fall. Also ähm, klar könnte man ähm, geordnete Verfahren ähm, etablieren, die sind aber meiner Meinung nach würden die so aussehen, dass Menschen auf geordneten Weg nach Europa kommen können. Das heißt, sie könnten einfach in ein Flugzeug ähm, steigen mit einem Visum, sie könnten in eine Fähre steigen und so rüberfahren. Das wäre für mich geordnet und zwar so, wie ich das als privilegierte Person mit deutschem Pass kann. So, und genau so sollen das, soll das sollen wir, da genau da müssen wir hinkommen, dass das eben für eigentlich alle Menschen möglich ist. Ähm, da sind wir jetzt gerade nicht und ich glaube, das ist noch ein längerer Weg, aber ich sehe auch keine Bemühungen in diese Richtung. Das ist das, was mich eigentlich am meisten besorgt. Also wir fangen gar nicht daran an, über Lösungen ähm, zu reden, nicht im Kleinen und auch nicht in wirklich größeren Gedankenkonzepten. Ähm, und es gibt auch keine Forschungsgruppen, es gibt keine ähm, irgendwelche Gruppen von der Bundesregierung, die sich wirklich intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen, die einfach für unsere Zukunft unglaublich relevant sind. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ähm, das größte Versagen. Es gibt ja viele Menschen, die sich, das hat man auch 2015 gesehen, die, durch, die sich durchaus für eine Aufnahme von Geflüchteten aussprechen, die sich dafür einsetzen, Einige, kann ich mir vorstellen, fühlen sich vielleicht auch angesichts der Situation inzwischen auch hilflos, wissen vielleicht gar nicht, wie kann ich mich noch engagieren, wie kann ich mich noch ähm, einbringen? Du bist, du hast jahrelange Erfahrung. Was sind deine Empfehlungen oder Tipps für Menschen, die sich organisieren wollen, um bestimmte Themen ähm, publik zu machen? Also ich würde sagen, ähm, tut euch mit anderen zusammen und ähm auch kleine Aktionen sozusagen sind schon, sind schon wichtig und gut. Also genau das habe ich auch irgendwie in den letzten Jahren bei der Seebrücke gemerkt. Wir haben ganz viele lokale Gruppen, teilweise auch in kleinen Städten, wo Menschen geschafft haben, einfach einen substanziellen Teil ihrer Stadtgesellschaft so zu informieren zu überzeugen, dass dort einfach eine komplett andere Stimmung gegenüber dem Thema Migration geflüchteten Menschen entstanden ist. Und ich glaube, genau sowas ist unglaublich wichtig. Das heißt, werdet einfach aktiv, tut euch zusammen, organisiert Veranstaltungen, informiert euch, macht Protest in euren Städten, vernetzt euch auf größerer Ebene. Das ist unglaublich wichtig. Das wäre auch so quasi so eine Frage gewesen, äh, die ich dir stellen würde, auch was dein Wunsch wäre an die Zivilgesellschaft. Was müsste man denn tun, damit sich die Situation von Geflüchteten konkret verbessert? Dann wäre das sozusagen ein Vorschlag, dass du sagst, dass man schon im Kleinen zusammenkommen kann, um da ähm, auf bestimmte Themen aus, ähm, aus, ähm, aufmerksam zu machen. Das auf jeden Fall und aber auch ähm, die, die Sachen, die, also auch wenn Menschen sagen, ich schaff's gar nicht, mich so irgendwie zu organisieren, die ganze Zeit zu treffen gehen, ähm, ist es manchmal, also auch besonders aus der Perspektive von der Person, die sehr in den Strukturen drinsteckt, auch einfach mal unglaublich wichtig, zu den, zu den Demonstrationen und Veranstaltungen hinzugehen und zu zeigen, wir stehen auch dafür. Allein das, was sozusagen kann schon ein wichtiger Schritt sein, der auch den Menschen, ähm, die eben sehr, sehr aktiv sind, einfach ähm, total hilft und auch gesamtheitlich. Ähm, wir, natürlich sehen wir, sehen wir auch, dass sozusagen dieser Druck immer nur zu einer bestimmten, Punkt etwas bringt und es dann auch politische Entscheidungen braucht, aber diese kommen halt anders nicht zustande. Und es ist ja auch so, dass Flucht nicht aufhört. Die Menschen kommen ja nach wie vor oder flüchten nach wie vor. Migration hat es immer gegeben oder wird es immer geben. Daher wäre es auch äh, wichtig zu sagen, dass man natürlich auch sich dafür weiterhin einsetzen muss, kontinuierlich. Lisa, was wäre dein persönlicher Wunsch, was auf politischer Ebene und auf zivilgesellschaftlicher Ebene sich in den kommenden Jahren oder kommenden Monaten auch verändert? Also auf politischer Ebene wäre mein großer Wunsch, dass es endlich ein komplettes Umdenken braucht, dass es sozusagen, dass wir wirklich wegkommen von der Logik. Ähm, die sozusagen diesen Paradigma, das einfach versucht, Migration zu verhindern, sondern dass wir uns die Frage stellen, wie kann Migration möglich sein, ohne dass eben Menschen auf der Strecke bleiben. Und ähm, auch an die Zivilgesellschaft wär, ähm, oder an alle Menschen überhaupt, die auch in Deutschland leben, wäre mein Wunsch, ähm, dass äh, mehr Menschen auch irgendwie anfangen zu sehen, dass dieses Thema uns alle angeht. Und das ist egal, ob ich davon direkt betroffen bin, ob ich Menschen kenne, die davon betroffen sind, sondern es ist echt eine Frage, wie wollen wir miteinander umgehen und zusammenleben. Und ähm, das ist, denke ich, einfach ähm, bei Migrationspolitik dann nochmal für Teile schwieriger zu verstehen, dass es auch wirklich jeden einfach mit angeht. Ja, vielen Dank, Lisa, für deine Einschätzung. Wir hoffen, dass sich das dann in diesem Sinne auch ändert in den kommenden Wochen und Monaten. Vielen Dank an euch, dass ihr bei uns wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sprechen weiterhin über die Ampelkoalition. Da dann meine Kollegin Daphne, die euch begrüßen wird. Vielen Dank. Danke.